Heilbronn hält zusammen und hier ist unser Beitrag für euch. Bonjour Heilbronn, mein Mann und ich führen das Café Passage La Petite France in der Hafenmarktpassage in Heilbronn. Das ist eine französische Bäckerei mit Kaffee. Was wir jetzt alle brauchen, ist Mousse au Chocolat, und zwar selbst gemacht. Mousse au Chocolat ist ein französisches feines Schokoladendessert. Und schmeckt très bien. Also probiert es aus. Mmh. Mmh. Ihr bekommt unser Originalrezept auf unserer Homepage www.cafepassage.de. Au revoir.